Ja, hallo Freunde, hier ist schon wieder die tägliche Dreiecks-Mail. Heute haben wir mal wieder eine Variante davon und zwar äh, sozusagen offenes, also, also ein ausgesprochenes Dreieck, was also nicht geheim ist und schauen wir mal, ob das jetzt hier besser läuft. <lacht> ähm, halli, hallo. ich bin Ende 30, weiblich und habe... Vor einigen Monaten einen Mann kennengelernt, der nach seinen Worten äh, nicht monogam lebt, in einer Beziehung ist und es auch vorher zu bleiben. Ja, ist das ja schon mal eine klare Ansage. Zu meiner damaligen sehr bindungsängstlichen Einstellung passte diese Konstellation sehr gut. Mit ihm war es anfänglich so herrlich unkompliziert. Schnell kam heraus, dass seine Beziehung scheinbar unausgereift für eine nicht monogame Konstellation ist und dies ein Erstversuch der beiden für ein solches Modell ist. Seine Partnerin weiß von meiner Existenz, hat aber ein gewaltiges Problem damit. Dies führt scheinbar zu One-Off-Situationen zwischen den beiden, aber auch zu positiver Beziehungsarbeit. Ich bin single. Also jetzt erstmal, ich meine, wer Abenteuerlustig ist, also ist jetzt überhaupt erstmal so rein formal, sage ich mal, äh, nichts gegen einzuwenden. Alle wissen Bescheid und äh, können sich überlegen, ob sie damit klarkommen ähm, und aber was wir jetzt hier, man, wir schauen mal, wie sich das so entwickelt, aber ich würde mal sagen, die meisten Menschen sind, glaube ich, nicht gemacht für so Dreiecke. Also, also die, das hört sich immer erst so gut an. Ja, ich will eigentlich nichts anderes. Ich will eigentlich, äh, was soll's, ist mir erst egal. Und, ähm, und es gibt, oder sagen wir mal so, was soll ich das mal sagen, sicherlich diesem Mann, der hier in der Mitte ist, dem gefällt das sicherlich so, aber ich glaube, es ist selten, sagen wir mal so, es ist glaube ich selten so, dass in so einem Dreieck so alle Beteiligten so richtig zufrieden sind, sagen wir es mal so, selbst wenn man weiß, was vorgeht. Ähm, aber wir werden das nochmal ein bisschen weiter untersuchen hier. Die treffen zwischen dem Mann und mir, finden zwar nur alle zwei bis drei Wochen statt, sind aber sehr intensiv. Wir unternehmen, schöne Dinge, laufen Händchen, halten durch die Stadt, führen großartige Gespräche, äh, tauschen viele Zelligkeiten aus. Wir sehen uns nicht öfter, da er selten Zeit hat oder meine Einladung nicht aufgreift, denn ich würde ihn gerne regelmäßig sehen. Ja, das ist immer so, das Problem ist, erzählen ja auch ganz viele, die sagen dann, boah, ich wollte eigentlich gar keine Beziehung, ich wollte auch nur eine Affäre und dann ja äh, wird man so schön äh, durchgesprudelt von Bindungshormonen und der andere drängelt auch nicht, sondern zieht sich eher so ein bisschen zurück und so. Ähm, sagt ja auch mal gern, äh, ja, ich sag mal Rejection breeds Obsession, also, also eigentlich Zurückweisung führt zu Obsession, aber auch so also ein zurückgezogenes Verhalten. Ja, so, so, so, das ist halt diese Dynamik, ne wenn Menschen sich so zurückziehen, dann wollen wir oft so hinterher und Jetzt auf einmal dein bindungsängstlich ist es auch einmal ganz weg, ne, jetzt rutscht er halt so in diesen anderen Pol, in so einen verlustängstigen Pol rein und kannst dir aber auch keinen Vorwurf machen, ne, eigentlich, aber natürlich kannst du trotzdem sagen, was du willst, du bist ja gleichberechtigter Teil dieser wunderbaren Dreierbeziehung und, äh, ja, kannst du natürlich sagen, was du möchtest, ne, ja, ist eigentlich nichts anderes als in der Zweierbeziehung auch, ne. Äh, wir übernachten auch fast nie beieinander. Äh, zum Bettsport kommt es daher selten, was ich risk extrem schade finde. Ja, da ist jetzt das erste Mal großes Stirnrunzeln bei mir, wo ich so denke, ey, wenn man schon eine Affäre führt, dann will man doch auch schön viel, hätte ich jetzt fast gesagt, toxischen Sex haben und Spaß oder mal wieder auch nicht äh, toxischen Bettsport. Und wofür hat man denn dann eine Affäre? Ich meine, du hast äh, freundschaftlichen Bereich hat man nicht so richtig, Beziehungsalltag hat man nicht, wenn wir wenigstens Bettsport haben. Also das, wird, das würde ich sehr in Frage stellen, wo ist denn da der Benefit? Ne? Also nicht, dass du da in so eine Krümelbeziehung kommst, wo es gar nichts gibt. So. Oder halt, du musst ähm, ja, dieses Dreieck, offene Dreieck, <lacht> Ähm, mehr zunutze machen und eben auch andere Männer daten, so, ne? Das würde mich überhaupt mal interessieren, wie er damit kommen würde. <lacht> ja, das wäre auch. Ähm, da musst du halt sagen, okay, du willst das nicht erfüllen, du hast keine Verpflichtung, ja, suche ich mir jemand anders. Die Coolheit muss man dann aber auch haben, sonst. Oder man, man äh, findet sich damit eben ab und also ich denke, sobald man, und das ist glaube ich meistens der Fall, so, sobald man unter so einem Dreieck anfängt zu leiden, weil man so in einer Krümelposition ist und die andere Frau leidet ja auch ist es glaube ich keine gute Sache auch wenn es jetzt besprochen ist ne das sind führt häufig gar nicht zu so großen Unterschieden sage ich mal ne aber es ist natürlich fairer ne das ist natürlich gar keine Frage so ne äh, er findet auf Gründe äh, doch nicht über Nacht zu bleiben und falls doch ist er für Sport zu müde oder ähnliches, trotz seiner ständigen Beteuerung, wie attraktiv er mich fände. Ja, du hast jetzt die Nachteile einer langen Beziehung ähm, ohne Beziehung zu haben. Also nochmal, wo ist der fucking Vorteil irgendwie? Ne? Ich, ich kann den hier nicht sehen. Weder hast du Wilden, anonymen, unverbindlichen Bettsport. <lacht> äh, ich übertreibe jetzt noch mal ein bisschen. Äh, noch hast du die Sicherheit einer ruhigen, dahinfließenden Beziehung. Das ist eigentlich, wenn man so will, schlechteste von beiden Welten. Aber natürlich, ähm, wenn das so einfach wäre, hätten wir diese ja ganzen Probleme in den Tisch. Natürlich bist du jetzt wieder in so einer Position, wo du so hinterherjagst. Und das suchen wir ja scheinbar so oft, ne? Komischerweise, obwohl das eigentlich nichts bringt, ne? Äh, so, auf den vielen Wettsport angesprochen, meint, das wäre Zufall oder eben gerade unglücklich gelaufen. Ich vermute doch langsam, äh, ja, körperliche Probleme oder ein sonstiges Problem. Ich weiß da wenig über seine Freundin und die Intimität der beiden. Gibt mir immer wieder das Gefühl, für ihn mehr zu sein als jede Frau, die er jemals in seinem Leben kennengelernt hat. Ja, das, das, also ich halte ja von Worten gar nichts. Ich weiß nicht, wie lange du dabei bist. Ich halte von Worten nichts. Ähm, außer sie passen zu den Taten, die passen nicht zu den Taten. Wenn du die beste Frau bist, die er ja je kennengelernt hat, warum will er nicht mit dir zusammen sein? Warum will er äh, nicht wenigstens in der Anfangszeit mal mit dir in die Kiste gehen? Ja, aber vielleicht äh, glaubt er das ja selber, was er da sagt. Ähm, keine Ahnung, kann ich immer nicht nachvollziehen. So, ich habe auch seine Eltern und Freunde kennengelernt. Okay, das ist natürlich schon so eine Art äh, Investition von seiner Seite. Er hat mir auch seine Verliebtheit gestanden. Nochmal, es sind nur Worte. Also wenn jemand so richtig verknallt ist am Anfang, dann will man doch äh, gar nicht raus aus dem Betten irgendwie. Und ah, Mann, ey, ich weiß nicht, wo ist der fucking Sinn? ne Weiß ich, weiß es nicht. Aber wenn es dir was bringt, äh, dann enjoy irgendwie, aber... Ach, ach, was echt. Jetzt kommst du da rein, als jemand, der sagt, oh, ich bin so bindungsängstlich, und date ist jemand, der es nicht mehr so richtig zeigt mit Bindungsvermeidung. So. Und schon rutscht du im Pluspohl. So läuft das dann. Ne? Äh, und wie sehr er mich fix in seinem Leben möchte, ja, außer dass er nie Zeit hat für, für dich. Ne? Ähm, ja, er will mich keinesfalls verlieren, bla bla bla. Feiertag, Geburtstag verbringt er auch mit seiner Freundin. Ja, sein gutes recht, äh, aber ganz klar, du bist die Nummer zwei. Ne? Ich denke, das ist klar. Ist das okay für dich? Ähm, da werde ich mich da werd ich nicht so eingeladen, dass ich es nicht verkraften würde. Ja, wie gesagt, ich glaube, die haben sich da ein bisschen viel vorgenommen und ich glaube auch, kann man vielleicht sagen, es ist auch für Frauen in einer breiten Masse, glaube ich, die es nicht so toll finden, in so einem Dreieck zu sein. Vielleicht findet der Mann das ganz lustig. Oder vielleicht finden Männer das eher lustig. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das so seht. Aber offensichtlich findet ihr beiden Frauen das nicht so lustig. Ne? Das Ganze, die ganze Konstruktion hier. Also sie scheint das ja auch nicht auszunutzen, ihre Freiheiten. Ne? Genauso wenig wie du. Äh, ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Seine Wunschvorstellung wäre, eine Poli-Beziehung mit mir und seiner jetzigen Partnerin zu leben. Ja, okay, ich bin ja jetzt nicht so der ganz große Experte. Also, ich meine, das ist auch schon Poli. Was könnte denn noch mehr Poli sein, dass jetzt zu dritt im Bett liegt? Und äh, also ja, wahrscheinlich, dass du zu den Geburtstagen auch kommst oder so. Okay, ja, aber gut, will seine Freundin halt nicht. Ja, Ist so, ne? Aber ja, kann er sich ja wünschen, ne? Warum nicht? Ja. Ich habe mich aber weiterentwickelt und wünsche mir mittlerweile eine Primärbeziehung in meinem Leben. Das weiß er auch. Seine Partnerin wohl, wohl zurück zur Monogamie mit ihm. Ja, das wäre ja wieder so, ein, wär wieder so ein Fest für die rote Pille-Fraktion hier, dass ihr euch um diesen Mann kreist. <lacht> ähm, was ihr aber nicht müsst irgendwie, ne? Ich meine, du bist unzufrieden, sie ist unzufrieden. Was wollt ihr mit dem Typen, ne? Und er hat seinen Spaß, und er so läuft es doch letztlich hier und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was du mit Primärbeziehung meinst, also heißt das jetzt, du wirst auch eine Dreierbeziehung, wenn du die Nummer Eins wärst, das weiß ich jetzt nicht so genau, oder heißt das, du jetzt auch gerne eine monogame Beziehung, äh, wenn das so wäre für dich, dann musst du einfach hingehen, ja, musst du sagen, meine Meinung geändert, ich will monogam mit dir zusammen sein, Sieht's aus, gibt dir einen Monat Zeit, sag ja, nein, er sagt nein, du bist weg. Das ist das Einzige, was man machen kann, ne? Ähm, das ist genau wie bei Männern auch. Was? Willst du mich in die Friendzone schicken? mache ich nicht. Ich habe keinen Bock, dein Freund zu sein. Ich will dein Partner sein. Will, wilden Bett-Spaß mit dir haben? mache ich nicht. Dann bin ich raus aus deinem Leben. Ja, dann Standards und Dealbreaker. Ist es ist, ich weiß nicht, was alles andere funktioniert meiner Ansicht nach nicht und, äh, da musst du ihm das sagen. dass du das Und seine Partnerin natürlich auch. Dann musst du müsst ihr beide sagen, nee, sorry, haben wir uns vertan, finden wir doch nicht gut. Man kann, man kann sich ja mal vertun, wir vertun uns ja ständig. Wir haben gedacht, das ist eine lustige Idee, ist keine lustige Idee. Ja, möchte ich nicht mehr. Ne? Es ist immer das Gleiche, wenn unsere Emotionen uns davon abhalten, ähm, Entscheidungen zu treffen, die uns gut tun und die eigentlich unseren Zielen entsprechen. Also meine ganze Arbeit ist wirklich, Ziele an erster Stelle zu, zu stellen, was sind deine Ziele, was sind deine Werte und dem alles andere gnadenlos unterzuordnen und, so. und, dann, und um das leben zu können, muss man sich halt emotional so unabhängig machen, dass du einfach auf jeden scheißen kannst in deinem Leben, dass du sagen kannst, ja, habe ich keinen Bock drauf, du bist raus, äh, ohne dass jetzt hier jemand was groß falsch gemacht hätte, ne? ich habe das alles abgesprochen, aber einfach zu sagen, nee, will ich nicht mehr, möchte doch was anderes. Ne? Ja, so probieren wir ja auch rum und finden raus, was wir eigentlich vielleicht wirklich wollen im Leben. Ne? Äh, ich finde ihn nach wie vor großartig, ja, aber das hat, wie gesagt, ich gucke vielleicht mal Modul 1 rein, zum zum Dealbreaker, kann ich euch jedem, der meinen Kanal guckt, immer nur wieder empfehlen, ist auch mein meistverkaufter Kurs. Ähm, über die ganzen Jahre ist immer noch... Ja, einer der, ja, ich glaube, letztes Jahr wurde tatsächlich am meisten der Bindungsangstkurs Modul 9 gekauft, aber ja, äh, nach wie vor wichtigste Kurs, denke ich, bei mir im Programm. Und äh, weil, ja, dann findest du ihn halt großartig, aber entspricht nicht, das, was da passiert, entspricht nicht mehr. Deinen Werten hat es eine Zeit lang entsprochen, hast du eine Verschiebung gehabt und jetzt ist, take it or leave it, ne? Also akzeptierst wie es ist, weil du ihn so großartig findest. Aber da, ich würde dir natürlich immer raten, deine grundsätzlichen Werte über eine bestimmte Beziehung zu stellen und wenn du das auch hier machen würdest, würdest du sagen, ja, ich habe meine Meinung geändert, äh, so wie sieht es aus, kann ich deine Primärbeziehung werden, was auch immer das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Und äh, dann auch mit dem Zeithorizont, nicht, dass er sich da ständig rauslabern kann, zack, zack, zack, sag mir in 30 Tagen Bescheid und ähm, ja, und dann auch drauf handeln. Ne? Das ist das Attraktivste, was man machen kann. Das finden auch andere Menschen häufig sehr beeindruckend und äh, überdenken vielleicht auch nochmal ihre Entscheidungen so, aber es ist letztlich egal, du gehst dann halt deinen Weg, ne? Also ich finde ihn nach wie vor großartig und denke, wir hätten eigentlich viel Potenzial. Ja, Potenzial wollen wir auf dem Kanal hier nicht daten, das wollen wir nicht mehr, ne? Potenzial daten. Also ihr wollt, ja, geh mal in Blumen, da kannst es immer wieder sagen, kennen bestimmt schon viele das Beispiel, geh in den Blumenladen und sag, ich hätte gerne Potenzial Blumenstrauß. Ja, dann kriegst du Blumensamen, das ist ein Potenzial, den musst du zwar erst in den Boden machen und jahrelang äh, großziehen, dann hast du deinen Blumenstrauß oder du sagst gleich, ich hätte gerne einen Blumenstrauß. Warum ein Potenzial daten, ne? Aber mit diesem selbstnahen, ambivalenten Verhalten, ja, ja, eben, das ist ja auch noch so, selbst in dieser Dreierkonstellation bekommst du ja nicht das, was man eigentlich erwarten würde, ne? Ähm, gibt es viele verlockende Worte, aber wenig taten? Ja, da bin ich völlig deiner Meinung. Ich bin daher auf der Hut, mich emotional weiter involvieren zu wollen. Ja, also habt immer Respekt vor dieser drei monats weil ab drei Monaten... Ja, bindet man sich, ob man will oder nicht und es wird dann schwieriger rauszukommen. Ne? Aber ich vermute mal, die drei Monate ich schon lange rum. Unterm Strich bekomme ich zwar verliebte Nachrichten, Ja, oh Gott, die kannst du ja auch selber schreiben, ne? aber nur wenige Treffen und quasi kein Batchport zugestanden. Such dir irgend so einen Chatbot, der die verliebte Nachrichten schreibt. Nein, Das ist natürlich nur Spaß, aber wofür? Was hast du davon? Ne? Ich habe Angst, die Affäre zu sein, die die beiden brauchen, um ihre instabile Beziehung zu bearbeiten. Ja, du weißt ja letztlich nicht genug von denen. Also du musst einfach für dich deine eigene Entscheidung zu treffen. Oder einfach einem Mann mit narzisstischen Tendenzen, Tendenzen auf den Leim gegangen zu sein. Gut, ich kann ich jetzt nichts zu sagen. Du hast ja auch nicht viel über ihn geschrieben. Ist ja auch ein Begriff. Ja, also ich ach, ist aber egal, müssen wir jetzt gar nicht darüber reden letztlich bekommst du das, was du willst, bekommst du nicht das, was du willst. Ne? Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Also ich glaube schon, dass wirklich für die meisten Frauen zumindest, würde ich mal sagen, ich glaube insgesamt auch für wirklich viele Menschen, also die selbst wenn man so flirtet mit einer Idee, Dreike oder, oder Mehrfachbeziehungen zu führen, ist das, glaube ich, für viele, ist es dann doch nicht so was Richtige so. Ne? Vielleicht, wie gesagt, mehr für Frauen, äh, aber ja, da muss man einfach die Ferse im Boden muss sagen. Ja, ich habe da zwei Jahre zugesagt, aber jetzt habe ich das ja nicht mehr. Ne? Äh, und dann psychisch demoliert, aus dem Ganzen herauszustolpern. Ja, also du merkst ja, es tut ja eigentlich nicht gut. Ne? Ich habe immer mehr Phasen, in denen ich mich aus Selbstschutz und mittlerweile auch aus Eifersucht auf die Partnerin gerne aus dem Ganzen zurückziehen möchte. Aber er schafft es, mich in seinem Band zu halten. Ja, wie gesagt, wir wollen ja hier nicht mehr diese aktive, diese passive Sprache benutzen du entscheidest dich, drin zu bleiben. Du entscheidest dich, ihm die Macht zu geben, dich in deinem Band zu halten. Du gibst diese Macht ab. Und äh, ich meine, ich weiß nicht, was er jetzt so für tolle Eigenschaften hat, aber vielleicht schreibst du nochmal auf, was du da wirklich rausholst aus der Beziehung, weil er hat weder eine stabile Freundschaft noch äh, Habt ihr eine feste Beziehung, also, also jemand, den du täglich zurückgreifen kannst. Noch hast du besinnungslosen, wilden Bettsport. Ähm, ja, <lacht> wo ist denn jetzt das Tolle? Hast du nicht viel von geschrieben? Vielleicht sehe ich es auch nur nicht, ich weiß es nicht. Äh, wie toxisch ist das Ganze? Also Sachen, die auf dem Tisch liegen sind per se, können die per se erstmal nicht das volle toxische Potenzial entfalten, so, ne? Ähm, aber ähm, trotzdem sagst du ja, ich kann das jetzt nicht beurteilen, dass sein Verhalten auch irgendwo manipulativ ist, ne? Dass er schreibt, also manipulativ heißt, er schreibt zwar, ich bin ganz schrecklich verliebt und alles, will die ständig durchrammeln an der Wand und da, und dann passiert aber nichts, so, ne? Und äh, das könnte man ja sagen, ist... Ich meine, machen wir vielleicht alle mal mehr oder weniger, aber du sagst ja eigentlich, dass er eine manipulative Kommunikation hat. Und das ist natürlich dann schon wieder so ein bisschen toxi ne? Äh, befinde ich, wieso befinde ich mich in einem nicht monogamen Dreieck? Ich kann es dir nicht sagen. Ähm ich meine, du hast eigentlich am Anfang ja geschrieben, dass du dachtest, es würde deine Bedürfnisse erfüllen. Tut es aber scheinbar nicht. Und zu der ganz viele Menschen, die einen angeschlagenen Bindungsschip haben und sagen wir mal ehrlich, die meisten, die so an sich arbeiten, also zu, zu weiß nicht, 75 Prozent, das sind das ja auch Frauen, da kann man auch sagen, die meisten Frauen kommen zu dem Schluss, dass so unklare Beziehungsverhältnisse eigentlich nichts für sie sind. So, ne? Ich mag, Wie gesagt, das mache jetzt ein paar geben, die da kein Problem oder die es auch suchen und auch gut finden. Aber Vielleicht wäre eine distanzierte Beziehung für dich dann besser, die zumindest einen gewissen... Oder wie gesagt, du würdest das, deine Freiheiten voll nutzen, weil du nutzt sie ja überhaupt nicht. Ne? Also das, das würde mich auch frustrieren, wenn ich sage, ja, hey, du Partner, bist frei, mach, was du willst, aber ich gebe mich mit deinen Brosamen hier zufrieden. Das, das passt, also da musst du auch die Freiheit nutzen. Da musst du sagen, ja, alles klar, hier schlage ich mal meine Dating-Apps auf und ja, suche ich mir halt auch jemand für die all die Abende, die er keine Zeit hat. Ja, ne? weil das ist auch noch so ein Problem, dass das irgendwie nicht ausgeglichen ist. Also wenn du jetzt auch so beschäftigt wärst mit anderen Dates, ich weiß überhaupt nicht, ob dir das gut tun würde, kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber dann wäre es wenigstens ausgeglichen. Es ne? ist ja auch noch so on top, dass es nicht ausgeglichen ist. Aber trotzdem finde ich die Bemühungen, das offen zu legen hier in diesem Dreierkonstrukt, äh, finde ich gut, ne? muss ich natürlich ganz klar sagen. Ne? Äh, wie thematisiert man einem Mann gegenüber mangelndem Bettsport, ohne psychischen Druck zu machen? Ja, ob er das als Druck empfindet, ist ja sein Problem. Du kannst ja sagen, ehrlich gesagt, für die Affäre hier ist das alles, mir ist das zu wenig, aber was wir aus so einem Gespräch rauskommen, er wird da natürlich nicht auf magische Weise mehr Lust haben und, äh, aber ich würde es trotzdem mal fairerweise thematisieren, ob ihm das jetzt Druck macht oder nicht, ist dann sein Problem, sag ich jetzt mal, wir müssen das natürlich alles ein bisschen schematisch, wie wir das hier besprechen, ähm, aber, äh, also wahrscheinlich hast du auch richtigerweise das Gefühl, da wird jetzt nicht viel mehr rauskommen. Habe ich wirklich eine realistische Chance, diesen Mann als Beziehungspartner für mich zu gewinnen? Und gucken wir noch mal wieder ein schlaue Buch ne so also ah, Dreieck nicht monogam äh, ja nicht monogam offen alle zwei Wochen treffen kein Bettsport ich würde sagen nein <lacht> also ich meine also das ist ja sein schönstes Leben, was er da scheinbar lebt und äh, ich glaube, da wird er eher eine andere Frau versuchen, ins Dreieck reinzuziehen und kann ich mir nicht, also ich meine, ich habe keine, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber das ist ja logisch, aber halte ich für sehr unwahrscheinlich, könnt ihr auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so seht. Äh, muss ich die geringen, mit zugestandenen Treffen hinnehmen? Ja, wenn du mit ihm zusammen sein willst. Musst du das so hinnehmen. Aber du musst es natürlich nicht hinnehmen, mit ihm zusammen zu sein. Ne? Ich hoffe, ob ich das jetzt nachvollziehbar ausgedrückt. Aber ich glaube nicht, dass du ihn dazu zwingen kannst. Jetzt, man könnte natürlich jetzt sagen, ihr habt ja auch eine Beziehung. Da kannst du natürlich sagen, hey, wir haben eine Beziehung und ich würde dich gerne mehr sehen. Ne? Also insofern musst du natürlich nicht hinnehmen, aber das ist natürlich ein Problem, dass du sowieso schon die Nummer zwei bist. Ähm, das denke, das wird schwierig werden. Also offensichtlich will er das einfach nicht. Ne? Ist es sinnvoll abzuwarten und den beiden Zeit zuzugestehen, um ihre Beziehung zu ordnen? Und ja, die, ich habe das Gefühl, die Beziehung kommt ja auch aus dem Tritt. Also die ordnet sich ja nicht, die wird ja immer mehr destabilisiert. Ne? Jetzt vielleicht hoffst du jetzt, dass, ähm, dass das da auseinanderfällt und dann ist er ja plötzlich mit dir zusammen, aber ich kann nur sagen, dass ähm, wenn Dreiecke auseinanderfallen, hat man häufig eine ganz neue Thematik und dass dann die zwei, die übrig bleiben, dass die dann zusammenkommen und stabil sind, ist doch relativ unwahrscheinlich, muss man einfach sagen. Da wird wahrscheinlich alles auseinanderfallen ähm, und von daher, also weil es jetzt offen ausgesprochen ist, Kannst du natürlich dann nochmal versuchen, Standards und d racker zu setzen? Und kannst das sicherlich nochmal, weiß nicht, kann man sich sicherlich nochmal angucken, aber du merkst ja schon, dass es dir eigentlich nicht gut tut. Also, ich würde da wirklich einen kurzen Zeithorizont setzen. Weiß also ich, will jetzt auch nicht irgendwie so eine Zahl sagen, aber äh, würde mir schon sagen, okay, in den nächsten paar Monaten muss das jetzt mal geklärt werden. Und ähm, wenn das dann bis zu Zeitpunkt X äh, nicht geklärt ist, ja würde ich auch die Rastleine ziehen, auf jeden Fall. Aber bauchgefühlmäßig würde ich sagen, das ist, glaube ich, eher eine Lernerfahrung, denn eine Sache, die sich so richtig cool entwickelt. Ja, kannst du auch noch mal schreiben, wenn sich das geklärt hat. Äh, welchen an der Kurse würdest du mir empfehlen? Ja, auf jeden Fall Modul 1 und dann am besten noch Vertiefung mit dazu, Modul 2. Es gibt ja auch äh, für Neue, die sich noch anmelden, für mein Newsletter, das sind 10-Euro-Gutschein. Und so weiter und so fort. Herzlichen Dank für deine professionelle Meinung. Hier passiert und wir sehen uns bald wieder.